ja hi und willkommen mein name ist dann die und ich begrüße euch zurück zu let's play tales of west die definitive edition wir sind immer noch hier auf dem Geisterschiff und ja haben von dem boss in der letzten folge auf die Freeze bekommen und ja jetzt bin ich hier mit weil nicht ein zwei level höher glaube ich und ja ähm, meine charaktere haben nichts gelehrt außer juri und zwar genau bevor ich die aufnahme gestartet habe weil hier taucht immer ein Monster auf und ja, dann habe ich noch kurz aus dem Weg geräumt, bevor ich die Aufnahme gestartet habe, sonst hätte ich den Kampf auch noch aufnehmen müssen. Und ja, in diesem Kampf hat er Schlitzzahn gelernt und ja, hm. finde ich gut. Ähm, wir haben fast alles gelernt, nur Raven hat noch einige Sachen nicht gelernt, glaube ich. Aber sonst alles gelernt, ähm, ich habe extra eine Truppe ausgesucht, die vielleicht für den Bosskampf sehr gut sein könnte. Deswegen steuer ich auch Juri. Weil vielleicht ist mit ihm besser, ne? Er hat, glaube ich, mehr Verteidigung und so. Weiß ich jetzt nicht, mehr den Start sehen. So. 3, 92. Und Petty hatte 400. Okay. Alles klar. Fast so viel wie Carol. Das Teller, glaube ich, die meisten, ne? Und ja, Raven ist absolut irre jetzt mit diesem bogen ich habe ihn dem bogen ausgerüstet obwohl er hier noch einige sachen lernen muss also eine sache aber der bogen ist einfach so krass ne? keine ahnung irgendwie jeder wert wird so fast so um 50 oder 100 erhöht und ja seine ap werden sogar ein bisschen erhöht also das ist schon ein bisschen krass und ja hoffentlich kriegen wir diesen boss jetzt down. mir ist übrigens auch das essen ausgegangen also ja das ist auch ein bisschen doof ich bin schon mal nach oben gegangen. Hier habe die katzen und also was abgespielt. Auf screen da muss ich ja alles wiederholen, weil ich ja einmal drauf gegangen bin. Hey, hier ist noch was: Siegeltrank und ja, ähm, hoffentlich gewinnen wir jetzt den Kampf. Um habe ich die Truhe auch schon in den einen Raum gesammelt. Ich glaube, da habe ich gerade zum zweiten Mal gesagt. Und ja, wir gucken uns die Katze nicht mehr an da kommt so ein monster aus dem spiegel machen wir platt hoffentlich sondern dass diese musik von jetzt äh, wechsel der zwei ich dort höre ähm, im bosskampf kämpfen wir haben kein ich wollte noch kurz gucken ob wir ein links haben ein äh, wie heißt die dinger noch mal diese ohren nenne ich ohren diese einen tränke die irgendwie alle werte im galbieren von alles und jeden und ja wir haben hoffentlich eine Chance jetzt gegen ihr Schlitzer an Boom glaube Yuri sollte irgendwie weniger Probleme haben gegen den Pff. stört mich so oft, dass die Gegner so oft umfallen Ja, genau deswegen. da komm jetzt nicht so nah ran. Mein Gott, wir machen ihn fertig, merke ich gerade. Ein guter Angriff, ne? So, ich drücke die ganze zeit R2. Ich gesehen habe, der ist kurz davor. Äh, äh, äh, äh, äh, äh. das ist voll umfällt. Habe ich so das Gefühl und eigentlich Dings machen ja tödlicher Angriff ja nicht tödlicher Angriff ja. überlimit dingens Kirchen ist schon so, jetzt ja, jetzt wird es ein für ist gut na gut jetzt Raven hat auch heil Heilangriff jetzt ne na ja so schnell dürfen wir jetzt eigentlich nicht brecken Okay, toll. weil hat mir das jetzt gemacht? Jetzt einmal hingefallen, gut. So, irgendjemand muss mal meine Dinge zweien. Kannst du TP von anderen heilen? Ja, gut. Also Objekte auf andere Blöcke meine ich So, läuft tausendmal besser als beim letzten Mal. echt nur an der Gruppe anscheinend. Ich sehe gerade, die sind die TP ein bisschen ausgegangen. da geht mir so auch nerven, wie immer sofort umfallen. Ja super. Ja. Wir waren den jetzt absolut fertig, aber ich meine irgendwie die erste hälfte des kampfes war auch nicht so schwer aber dann legte der voll los irgendwie nein dass ich nicht zaubern äh. no, ich wurde gar nicht vom überleben getroffen Elf, geh weg aua au kann auch schießen hier ja. aber Ist das aber jetzt hat gemacht ich habe den nur angegriffen. aber so, jetzt habe ich diesen einen blöden status ja, ich komme da hoch ja, ich wollte über damit einsetzen aber vielleicht doch nicht weg so komm her oh. du, du, du, du, du hast gar nichts damit getroffen geil und dich ja angefangen So jetzt kommt oh. 2000 gut hey, Gott. einmal die gruppen konstellation geändert und dann kein problem ja. das darf einfach nicht wahr sein ey. Jetzt wollen wir nochmal einmal heilen. Alles TP. Oh, das ist Ich war ja gerade auch meine dem Einsatz. Oh, oh warte zum Hilfe. Kopieren äh, Bitte. Ja, sieht man schon irgendwie... Oh Gott. Wie überpowered Juri ist, ne? wenn man den steuert. So. Na, ich will mein Überleben einsetzen. ist da? Komm her. Jetzt kommt einfach da reingesprungen. Ich bring diesen Pisser um. da oben Papa. Na komm. Ja, ist, heilen wäre mal nicht schlecht. Danke. Oh nein. No, da war zu spät kommen irgendwie bekannt vor wir gegen so ein viel schon mal gekämpft irgendwie in der trends auf serie oh, sagen nein nicht auf mich noch ist halt keine tp Geh weg was mir ja oh, äh, schon sagen, halt Ich habe keine TP, also nein nein. Du hast doch nicht mehr so viel. um einmal eine übergezogen und das war's. wolltest du was sagen, Patty? Sephira, ah, oh, irgendwas war das. Geben nicht irgendwie mehr Gold am Ende oder Galt, Galt. ja das war sehr viel einfacher als beim letzten Mal. verdammt. Ich habe gar nicht gehört, wie der heißt. Oh? Wie sollen wir überhaupt folgen, der ist im Spiel? Ja. der man Ja, gibst du mir? für der Person? <笑>でも、な、 この人の1000 dann, wir Himanara, alle gehen Hat gott Das, das, ich was Kemuri das ist vom Schiff, oder? Von unserem Schiff, ne? Achso, okay. Wir wollten ja irgendwie ein Signal geben oder so, genau. Wir kriegen ja Patty in diesem Gebiet, ne? Kam, kam dieser Teil. Irgendwie im Original auf der Xbox 360 Version, also oder hat sich da Petty einfach nicht angeschlossen, keine Ahnung. Man sieht ja exklusiv wie PS3, also jetzt die aktuelle Version, die definitiv Edition. Rote Schachtel, ja, der Behälter. 何 na eine hat rita dabei alles kaputt gemacht so sehr vieler möchte ich mal ganz kurz gucken ist nicht aus und verdienst ja ja damit betty du hast irgendwas an der du bist einfach nur gehen einfach nur die hp aus was auch ein Grund ist, so reinzuschauen, ich meine... Ja. Okay, ich könnte jetzt zurückgehen und speichern, aber ich hoffe, ja, mal, dass jetzt nichts Brutales kommt oder so, ne? Ja, wir müssen jetzt hier raus, ne? Irgendwie. Ah ne, warte mal, da war eine Tür. Stimmt. Nein! Ich wollte nicht. Ich wollte nicht. das also ist halt eure schuld Au. Au. Au. ich habe keine TV. Ich für die ganze meiner log stick in der attacke raushauen aber geht nicht okay. kann ich eigentlich wieder fertig spielen ne? ja sowieso immer broken die hauptcharaktere in tels auf immer wenn man die spielt irgendwie geht alles wieder viel einfacher also war von klar da wollte mir jetzt nicht sagen dass ich hier verloren habe weil ich fertig gesteuert habe bleibt übrigens hier in die fresse oben boom boom, boom aber auch gut als Spiel äh, als NPC hier zu kämpfen. Okay, ich kriege die ganze Zeit irgendwie ein paar Essensklamotten, aber Rezepte, äh, Rezepte, Zutaten, mein Gott, schwer. Aber irgendwie nichts, was ich irgendwie zum Kochen benutzen kann anscheinend. magie Ha, ha. Es das ist Ich Hey, hey. Was <laughs> monster アーセルムゴを彷徨う魂が宿ったものかもしれないの Geister, Geister, Flüche, das ist lächerlich. Rita glaubt nur an logische Sachen wie Magie. Ich wollte irgendwas nachgucken. Monster, Monster, wir haben noch ein Monsterbuch. Ne ja. Wo ist der Typ? Ich will mal kurz Ich habe gar nicht geguckt, wie der heißt. Ja und was ist denn der hier? Pflanze, magisch, magisch. Da fluchwanderer So, uh, what? Here, if we can down here, we'll be the ship. Yes. So, What? Komische cutscenes Und hier kommen wir da ein wo Yuri und Co irgendwie gefangen waren, glaube ich, ne? Oder auch nicht? Warte mal, was? er ist direkt neben dem speicherpunkt wo ich gerade her ja kam oder jetzt noch weiter nach unten okay, okay ich hoffe jetzt kommt kein boss oder irgendwie so was weil wir sind doof da der habe ich gesehen gut aus von diesen aus diesem schiff 見たいだよ。passieren。セロス <lacht> <Begen im Fluch. lacht> でやつ。キトアセルムゴの人がクリアシエルを ja, <lacht> それにしてもみんな無事で良かったわよ。あおさキャロル、<dat> <sorry> <the> <flex _ slowly> <that> Ich möchte mal irgendwo anders landen. Ich bin hier voll aus Versehen irgendwie gelandet. Null Nonsense. What? Da verstehe ich allgemein die in so fancy spielen irgendwie magie und so alles ist alles normal aber weil irgendwie geister und so weit kommen ja das ist zu übernatürlich das geht nicht äh, deine welt besteht aus logik und verstand alles unwissenschaftlich ist die ein gräuel die tage vergehen wie im flug hm? そうり、私たちは順を悪いからよ。窮屈になったそうそう。<笑> <周りは敵だらけ>。<笑> Okay ich möchte erst einmal die ausrüsten und ihn aus dem team nehmen weil heißt voll die blöde fähigkeit finde ich stark attacke ich muss ihn sowieso ins team nehmen ja nehmen, nehmen war ja, dauernd mehr noch ein bisschen. Judith, Judith. Judith. ich will wieder pet spielen. So, und dann möchte ich speichern. Ich kann ja nicht speichern. Okay, wir sind nicht das, das Geisterschiff. So äh, Karte Nordopolika. Ich nehme an, das ist im Norden. Also, gehen wir genau in die andere Richtung, wenn ich endlich mal hier erkunden kann. Das ist das, was ich machen wollte. Anfang an. Ich könnte mir auch, ich sollte vielleicht erstmal was zu essen kaufen. wie nah die Dinger aneinander sind. Ja ich mal hier, ja weiß ich nicht, gucken ob ich irgendwie was herstellen kann, Synthese kaufen. Du bist kein shop ne. Wir gehen Essen voll ausgegangen. dün shop naja das thema ich auch alles sagen wir jetzt eine sehr Das heißt, heißt werden sowieso allgemein viel mehr geld jetzt bekommen ne Ist schon mal gut so ich hoffe ein paar waffen die ich nicht mehr habe weil man weiß ja nie vielleicht braucht die irgendwann mal zum herstellen für irgendwas Jetzt kann ich wieder kochen, Boah. glaube ich. Hoffentlich, ja, bestimmt. So dass hm. mich mal Carolina Schwert herstellen. Carolina Hammer muss ich dafür. Wir von alles eins haben, weil dann weiß ich genau, da ja, ausgerüstet. Ich dann alles hab. das hat er nicht. Aber da war echt nicht. CS Leder, boah. Ich muss auch mal aufscreen irgendwie suchen. So, Carolina den brauche ich wieder. Und den auch, und den auch. Horn des Zauberers. Hat sie ausgerüstet, so gut. Leder peitsche ja, Ausgerüstet. Perfekt. Alle haben alles. Gut. hat aber nicht. Brauche dafür Heiliger Rabe. Dreck. Da. Nee. Dreck. sieht es aus? Nichts, alles klar. Heiliger Rabe nehme ich an, kann ich nicht kaufen. Weil ich wahrscheinlich ausscreen machen werde. Zwischen diesen und dem nächsten Part, oder gleich nach dem Part, keine Ahnung, ist, weiß ich, durch die, durch die ganze Welt noch mal reisen und irgendwie Shops untersuchen, vielleicht ein paar Sachen hier farmen, sowie CS Leder, damit ich auch alles herstellen kann und so. Dann da ist da schon wieder was. Ja, das sind einfach nur so Sachen zum Sammeln, ne? aber egal, mal gucken. weil ich sag, ja was Voll wichtiges hier, weil nicht ultimativen Waffen oder so. Ja, ich kann schon sagen, wir können doch ich muss immer aufpassen, wenn ich irgendwie so frei durch die Gegend renne. Na, lauf ich irgendwie über mein Gebiet, wo irgendwie Level 100 Gegner umlaufen. Das ist immer so eine Sache. ne Zeig mal rote Linse, mystischer Stoff. Ich glaube, die Dinger brauche ich sogar für irgendwas. Da brauchte ich mal. Aber ich glaube, die sind wesentlich selten. Also, irgendwann wird das schon sein. Diese also, genau solche Sachen, wenn ich dann aufs Spiel mache, so die Gegend sammeln und ja, dann gucken wir mal. So, jetzt hat Geisterschiff. Wir gehen dann nach unten. Ich will schon mal wissen, wie die Welt wenigstens hier aussieht. Ne? Ganz nebel, ja, lichten. Weißen, das sieht schon wieder voll wichtig aus. Ja, hier kann ich nicht hin. Okay, ich bin immer noch hier. Ey. Wie kommt denn das? Ey? Bin ich die ganze Zeit hier so im Kreis gefahren. Aber dieses Wasser kann ich nicht, aber... Doch irgendwie kann ich doch hier Was? Hey, ist eine Höhle. Kann ich nicht rein. Nein. Warum sind da einige Gebiet wenn nicht sowieso da ein Kann jetzt zum Sammeln? Aber da kommt man irgendwie nicht hin. Da weiß das hier. Das ist ja nee, das, ist irgendwas was ist das hier eine Muschel, aber schon mal hier. Ich glaube, ja, man ne? weiß nicht hier, wo war ist das nicht äh, na unsere Reise begonnen hat muss man da zurückgehen man weiß ja nie ne war mir jetzt nicht wie die Stadt heißt ne Sophias, Unterstadt. Unterstadt klingelt bei mir überhaupt nicht wo müssen wir eigentlich offiziell noch mal hin noch Schon wieder dumm. Was ist eigentlich los? Du, ich sehe deine Schweißperlen von hier aus, was ist los? der bin ich schon wieder über irgendwas gestolpert. Gut, dass ich zurückgekommen bin. Noah, komm da runter. Was ist denn los? Unsere liebe Noah sitzt da oben fest und kommt nicht mehr runter. Miau. Miau. Was? rita und oh, hat sich bewegt Hey, warum hast du in haut so rita ich muss hinterher her. Oh, ich komme mit es ist ja in die beiden gefahren jeder hat doch nicht wirklich mit dieser katze geredet oder was meinst du in jedem leben muss ich von der selben rita getrennt Okay, Patty war nicht in dieser Konversation drin. hat das heißt ich jetzt schon früher hingehen können. Aber ich bin natürlich über das Ding hier gestolpert hier über das Geisterschiff. Also lass mal erstmal mal weitermachen. ich war ja nicht. Kommen irgendwie der Katze, wenn ich die beiden im Team ab und weil ich nicht in Juris Haus hier bin oder irgendwie sowas. so was. So sind die beiden in Nein. Kaufen. oder gar nichts. hat gar nichts. Geh weg. Da wird mir ja schwindelig, wenn ich das sehe. Los, Rita. Miau. Nein, nein, du machst das ganz falsch. Miau. Miau. miau, miau Miau was geht in vor? Vielleicht so eine Art Ritual? Und jetzt hat sie selbstmord begangen. Also sie entkommt uns. wir wie können wir im Weg gehen abschneiden, indem wir durch die kaiserliche Oberstadt laufen? Wir können ihren Weg abschalten Verstanden. Hey, wartet! Diese Mädchen sind verrückt. Meinst du, dass Rita vielleicht Katzen mag? Sie scheint ja richtig verrückt nach ihnen zu sein. Ja, waren also. ja. wir sind offensichtlich. sind die gleiche Rasse hier wie judith Zurück zur Feldkarte. Ja, ne? Lassen wir die einfach hier. Weil das ist ja eigentlich für eine Rasse judith Ich meine, in Tales of Spielen gibt es ja auch elfen rassen sind eine Elfe? Und da wurde das irgendwie schon bestätigt irgendwie? ich habe da wieder vergessen weil ich dumm bin Na, speichern ja nicht nee, sollte mal speichern ich glaube ich habe schon gespeichert ja egal sprechen wir noch mal nochmal. Hm. Wo sind sie kann man jetzt einnehmen gehen es ist rita die haben dann immer noch nicht zugemacht. Hat das andere Mädchen sehen wir mal nach. Wir haben sie in die Enge getrieben. Vielleicht sollten wir unseren Hund mal wegpacken, wenn das so weit geht, wird die Katze entkommen. Wo sie näher gekommen. Ich habe sie. Vielen Dank. Miau. Lass sie bloß nicht wieder weglaufen. Miau. Was hat denn dieses ganze Miau Miau eigentlich, das verstehe ich nicht. Au das hast du gut gemacht ist Hey, das war teamarbeit und wo bist du denn da hinten gerade hergekommen ist wo ich herkommen bin ich bin einfach hinten rum und danach durch das fenster im zweiten stock geklettert Durch das fenster im zweiten stock du bist da hinauf hey, das ist gar nicht so übel ist ja naja, es war ja schließlich deine idee sie in die zange zu nehmen rita was war deine idee aus meinem hinterausgang aus einem hinterausgang zu kommen ist das liegt nur daran dass ich von deinen selbstlosen wunsch der netten Dame die katze zurückbringen so gerührt war wer ich nein ich habe es nur aus jux und dollerei gemacht das ist schon gut rita du brauchst dich nicht zu verstellen du bist ein guter mensch das weiß ich ganz genau nein du schätzt mich total falsch ein na ich glaube es ist sinnlos darüber zu streiten wenn Rita ein guter mensch ist was ist dann ist hell jeder kann auf seine art gut sein glaube ich dass sich selbst nicht besser ausdrücken können Ihr kennt ihr, seid ja sowas von belämmert. Wenn es einen auch wieder vereinigt. Ah, kein Titel oder irgendwie so was. Hunger ist der beste Koch. Oh, okay 今度はリタッチ gewalttätig。 Langsam macht mir ein bisschen Sorgen. So, gucken wir mal bei juris Haus vorbei. Ich spreche jetzt nicht mit Leuten, die nichts über ihren Kopf haben. Also ich hoffe mal, die haben jetzt nicht irgendwie versteckte Quests oder so. Ich hoffe, das Spiel ist so freundlich und erzählt mir, wenn irgendwas hier Questmäßig ist, so wie gerade. Weiß man nicht, was uns hat gebracht hat. Irgendwie haben wir nichts bekommen oder so. Aber ich nehme an, das ist vielleicht wichtig für eine zukünftige Quest oder so. Also läuft das normalerweise, wenn eine Quest irgendwie keine Belohnung gibt oder so, dann muss sie irgendwie weiter nicht wichtig sein für eine zukünftige Quest. Also weiter nicht. Ich kann jetzt diese Quest machen, wenn ich diese hier gemacht habe oder was weiß ich. Ja, immer wir mal. Ich hoffe, geil, haben wir uns noch gar nicht, ne? So mal, nicht an der Wand mitnehmen. Wir gehen trotzdem noch mal überall hier rein und gucken, ob irgendwas neu ist, ne Und ja, guck noch irgendwas hier ist. Man weiß ja nicht Ich bin gerade bei der Quest gestolpert. Also seid mal ruhig, ne? Na stimmt, das ist ja wieder Wasser, genau. Ja, war nicht irgendwie überschwemmt beim letzten Mal oder war auch schon weg ahnung so viel gibt es hier glaube ich nicht mehr zu erkunden nee, da ist nur diese eine villa dann hier irgendwie ich jetzt Ragos banner sagen aber da bin ich schon wieder bei octopuff traveler Was ich auf meinen englischen kanal hochgeladen habe so also, nee, das stimmt das stimmt glaube ich nicht aber auch die villa von irgendjemand also ist jetzt ja schon wieder dort. Ah, du dein schwarz ja du nach dir habe ich gesucht ist das ein freund von dir ich habe nichts besonders viele freunde die adelig sind anwesende natürlich ausgeschlossen fliegt sein kopfgeld ausgesetzt nicht wahr was offenbar noch ein fang von juri verschwinden wir von hier. nein bitte warte ich werde dich nicht ausliefern hör dir an was ich zu sagen habe wenn er so weiterschreit werden noch die kaiserlichen ritter aufkreuzen ich weiß ich werde dir zuhören ich weiß, ich werde dir zuhören. Sei beide ein bisschen leiser, ja? Ja, natürlich, es tut mir leid. Ich heiße Shell, und du bist sicher Juri? Ihr ja, leibt und lebt. Ich komme eigentlich gerade wegen deinem Kopfgeld zu dir. Könntest du mir bitte helfen, meinen Bruder zu finden? Was hat Juris Kopfgeld mit deinem Bruder zu tun? Nun, mein Bruder kann Verbrecher einfach nicht in Ruhe lassen. Daher dachte ich, deine Prämie auf dich ausgesetzt ist. So hast du etwas, dass du Juri als Köhler benutzt, um deinen Bruder auszulocken? es war ein bisschen hart ausgedrückt aber im grunde ist das genau mein plan dumme leid sucht er einen anderen idioten juri warte soll in deinem bruder nicht finden können nein seit er vor drei jahren die hauptstadt verlassen hat habe ich nie wieder von ihm gehört er hat diese reise angetreten um große taten zu vorbringen und berühmt zu werden er war einige zeit bei den rittern aber trotz zahlreicher halten taten schafft er es nicht den ruhm zu erlangen ja wenn man nicht ausgesprochen viel glück hat heim die vorgesetzten gerne die Lorbeeren für alles ein was man tut Deshalb war dein Bruder so darauf versessen, sich einen Namen zu machen. Der Vater seiner Freundin sagte, er würde ihr Heirat nur zustimmen, wenn es zu Ruhm brächte. Wenn er es zu Ruhm brächte. Gott. Er sagte ihm, wer meine Tochter heiraten muss, äh, er sagte zu ihm, wer meine Tochter heiratet, muss auf der ganzen Welt für seine guten Taten bekannt sein. Was macht denn deine Freundin deines Bruders jetzt? Sie wartet ja noch immer auf seine Rückkehr. Da ihr Vater inzwischen verstorben ist, steht ihre Heirat nichts mehr im Wege. Das heißt, wenn der Bruder nicht zurückkehrt, können Sie heiraten. Wenn dein Bruder zurückkehrt, Yuri. Äh, da haben wir wieder den Salat. Keiner kann garantieren, dass er nicht versuchen wird, mich zu töten. Ich würde mich über jede so kleine Information zum Aufenthaltsort meines Bruders freuen. als Clay. Clay, alles klar. Wir werden nach ihm suchen. Yuris Labern. お前俺を何だと思ってあんた昔たく言い<笑> <ならどこで暮らしてたのよ? 笑> <笑> Ja, das hat, glaube ich, mehr oder weniger gemacht, bevor wir angefangen haben zu spielen. Die erste Szene, die wir ihn, glaube ich, gesehen haben, hockt er irgendwie am Fenster. Hat gechillt, glaube ich. Da ja kann ich nicht rein. Ist nicht nicht Estelles Haus, mehr oder weniger? Ich sehe die Prinzessin, ja. jemand das ist ihr Haus. Da ist nichts ich nehme an, wir haben nicht irgendwie so Dingen, wo wir irgendwie sehen, was für Quests wir haben, Warte ne? das. Nutzung Patty. Ah, ich hab Bestelle am meisten gestört Okay. So 85 Prozent, geht irgendwie nicht. Na no, hier ist nichts, dann gehen wir noch mal ich nehme mann in der Dungeon wird nichts mehr sein ich hoffe jetzt jedenfalls ich, nehme an, ich kann da rein aber ich will es nicht ich werde wahrscheinlich sowieso viele sachen offscreen ja suchen deswegen hat hier eigentlich voll verschwindet zur zeit ist aber weiß ja nie vielleicht passiert dann auch bedeutendes schlossen verschlossen ich meine, wir sind hier völlig, ne? Gut, dann gehen wir mal zu diesen in der Nähe da so ein Außenposten hier, dieser, wo wir als zweites hingegangen sind. Ne, da können wir ja auch mal hingehen kurz. Und dann vielleicht hier in, ich glaube, wir können alle Städte hier noch mal besuchen, die wir schon besucht hatten. Ich bin mir ziemlich sicher, da vielleicht überall irgendwas ist, so mindestens ein Skit oder was weiß ich. Dann werde ich offscreen nochmal hier durch die Gegend hier düsen und gucken, was ich finde. Weil jetzt hier on screen zu suchen, das ist glaube ich nicht so, nicht so dolle und ja, da weiß man natürlich nicht, ob ich überhaupt was finde, also, da würde ich lieber offscreen. Weil ich so finde und dann gucken wir mal weiter. Hier kann man glaube ich raus, ne? ich muss mir merken wo mein schiff geparkt ist ne? merke ich gerade da oben ist wieder aufgetaucht mein schiff ein bisschen hier weiter nach vorne gehen so. geht weg ihr seid level 1 oder irgendwie so What? habe ich gar nicht gesehen aber wir haben wieder die alte Truppe. wollte schon sagen. Bonk. Oh, du hast was gelernt. Gut. Ja, ich muss sowieso... Ja, ne, das könnte ich auf Screen machen hier. Kochen. Aber dann auch wenigstens hinter uns. Aber jetzt hat mich ja nichts ab hier. jetzt mal was zu kaufen und so, ne? So. Ich meine, dieser Außenposten, der war doch nicht so weit entfernt. Drei Grüßen so oder so. Ma. Okay, dann gehen wir mal zu Fuß ein. Er ist da hinten eigentlich. Keine Ahnung. Ja, okay, ich würde dann sagen, ich gehe ja noch in diesem Part zu so, da hinten hin zum Ausposten, falls du überhaupt dadurch können? Und dann vielleicht Naritas Stadt. Und ich glaube nicht, an dem Wald irgendwas ist, oder? Dann nächsten Part könnten wir ja mal noch durch die Welt ein bisschen düsen, gucken, was wir finden. Vielleicht auch mal die Shops hier abchecken für den Fall, dass ich irgendwas ja, boom, Ei. Also nie, was ich hier noch kaufen kann oder finde, oder was weiß ich. Ne? Na, hey, aha ich wusste es, weißt du mal, endlich kommst du hey Zeit drängen. Los, los, mach schon. Was wäre ich, aber denn sonst ist das ja noch jemand da. Wusste, es gibt ja auch so ein lager spiel also wie in trends auf der abyss die jungen leute heutzutage schon am ersten tag kommen sie zu spät Oh, ähm, ich glaube da liegt eine verwechslung vor jetzt haben wir gut zu lagerhallen zu putzen das ist ein wunder das ist eine wunderbare arbeit macht sie nicht herunter da kann ich nur bestätigen los los geht's äh, wartet ähm, äh, carol ist mit jemandem weggegangen <lacht> jemand hat carol entführt sollten wir ihn nicht aufhalten Ach, lasst ihn doch Interessiert mich doch nicht, aber oh, das sieht genauso aus wie ein Teil auf der Abyss. Hilf das Lager zu reinigen, wie die Kiste um anderen Inhalt der drei Schatzkisten zu gelangen. Wenn vorab auf der Zeit nicht alle alles gesammelt hat, kannst du nicht nochmals Lager. Was? okay, als sie sind für immer weg oder was? Okay, warte mal. Äh. ein lustiges Spiel, hat weiß ich noch von Tales of the Abyss so, ähm, da wird mir nichts bringen glaube ich, ne? Da bringt mir auch nichts. Na ne, da bringt mir irgendwie nichts. Was mache ich hier? Ja. Oh. das da ist eine Schatzruhe, die möchte ich gerne haben komme ich aber nicht hin glaube ich ja nun halt zurücksetzen habe also ich habe schon fehler gemacht so dass wir mal kurz gucken hier ich sehe schon ich meine das hier Mache ich den hier. So, jetzt kann ich hier Das hat mir jetzt irgendwie auch nichts gemacht. Was mache ich hier. Was mache ich hier? Das glaube ich, genau was ich machen muss, ne? So, hier kann ich auch nicht viel machen außer das hier ja, was muss ich ja machen habe ich mir auch schon wieder verbasselt muss ich ja machen ähm so für hier muss ich irgendwas machen ich kann ja aber auch nichts anderes machen der thron sind ja drei ne? Ja, kann ich auch nichts machen hier kann ich nur das machen wir ja, muss uns irgendwo hier rüber also irgendwas anderes kann ich da oben nicht machen Ah, guck mal, hier so ist das richtig. Ich glaube nicht. Nee, warte, ich glaube, ich habe es gleich. Ich habe es gleich. Glaube ich, ich glaube, ich habe es gleich. Ich habe es nicht gleich. Mein Gott, was ist das denn? Ist nicht einfach, so hier kann ich nur das machen. Ne? Vielleicht brauche ich das Ding hier, aber da komme ich auch nicht nach rechts. Dann kann ich den unten packen. auch nicht reinpacken ey, was ist das? Alter, warum ist das so schwer? Muss ich echt irgendwie nachdenken, ey? ich kann nur das machen hier und da kann ich auch nur ich kann das das, ist das das. ich kann nur das machen in dieser stelle ja das, das gefühl ich muss hier voll rumgehen irgendwie da kann ich hier machen das hier kann ich nach unten packen da kann ich das hier hinschieben bringt mir auch nichts also ich muss das hier irgendwie platzieren und hier nach oben bringen irgendwie aha ich weiß nicht was hier machen soll irgendwo hier hinkommen, kommen weil da kann ich die kiste nur nach oben schieben da nach oben irgendwie Halt, nee. <lacht> Ist das überhaupt machbar? Das sieht mir jetzt nicht irgendwie so aus, als wäre halt machbar machbar. Hallo? Mache ich denn hier falsch? noch gar nicht so viele Optionen, ja. Ich muss einmal hier irgendwie so rumgehen irgendwo. Na, ja, ich muss da nach oben irgendwie. Wie komme ich dahin hin? ist die Frage. So, wird mir ja auch nichts bringen, wenn ich jetzt entweder hier oder da mache, ne? Alter, ich werde ja so lange dran sitzen, ne? Gibt bestimmt irgendwie eine Möglichkeit. Also, was hier das mal so versuchen machen. Jetzt den hier. ja, dann machen wir den ja. Ich nehme an, ich kann nicht alle Schatz tun hier kriegen weil das sieht irgendwie unmöglich aus ja, da bringt auch nichts was ich kann bisher noch keine einzige truhe ran das ist ein das ich hat nie wieder danach machen kann das ist irgendwie da was mich am meisten hier nervös macht ja irgendwas noch machen kann ich irgendwie auf die drauf klettern oder so das ist auch möglich irgendwie so warte mal ja ich bin auch doof ich glaube ich habe es so ungefähr was also ich hier was bringt mir das jetzt warte mal jetzt habe ich es warte ich glaube ich habe ich glaube ich habe es glaube ich habe glaub ich ich ich so endlich mal fortschritt was nein so junge junge so jetzt schieben wir das da hoch jetzt kann ich die ganz jetzt kann ich die kiste da hier hinpacken und darüber gehen, so endlich mal was Neues hier kann ich hier entpacken. Jetzt kann ich hier entpacken und da haben wir eine Truhe und da Gummi. So, jetzt kann ich was machen. Jetzt kann ich nach oben gehen. Dann kann ich. Machen, das machen da bringt mir aber nichts doch bringt mir wohl das kann ich das muss ich hier mit machen hm. irgendwas habe ich falsch gemacht dreck aber aber gut warte so jetzt ich weiß das ist jetzt voll langweilig aber egal so das hier müssen wir machen um an die eine truhe zu kommen ich glaube wir sind nur zwei So, da packen wir hier hin so da packen wir hier hin So, Boom. Das packen wir hier hin. So. Das packen wir hier hin, weil wir können nichts anderes machen. Öffnen die Truhe hier. Und jetzt was. Irgendwas muss ich ja anders machen. Also ich mal kurz zurückgehen, gucken, was ich da machen kann. So, ich kann nur das hier machen, ne? da ist hier irgendwas offensichtliches, was ich machen kann. Hiermit kann ich nichts machen. Doch kann ich wohl. Nee, kann ich nicht. Nee, kann ich nicht. Dreck. Oh. Oh, warte, warte, warte, warte. Nee. Dreck. Er bringt nichts. Drei Drohnen sind hier, glaube ich, noch, ne? Jetzt also bin ich hier da bringt auch nichts. Geil. Mal schauen, das ist nicht so schwer. irgendwie muss das doch machbar sein. Wir sind noch eins. Da bringt mir jetzt wenn ich das nach rechts packe gar nichts. Dann muss ich das ja da einpacken. Den kann ich auch noch nach rechts packen. Jetzt weiß ich jetzt hier nicht weiter. Irgendwie muss man dahin. Ah, naja das wird mich so frustrieren noch. Ich muss hier so lange noch umsetzen Hier ist richtig, ne? Das muss ich machen, weil ich kann ja nichts anderes machen. funktionen Optionen? Um ich kann ja nur das hier machen, ne? Hier muss ich irgendwas machen, ne? So ist eine Truhe. Warte, warte, glaube ich. Hab's nee ich hab's nicht. Doch, ich hab's. Warte, hier war doch. Warte mal, so bank, mal wie gut ich bin. Scharfes Getränk, keine Zeit zu lesen. Ich bin ja irgendwie auf dem Timer oder so. ne? So, ähm, ich glaube, das muss ich noch reinschieben irgendwo, ne? Da kann ich gar nicht mehr. Hatte? Hm. Äh. Nee. <lacht> Dreck, wow. immer so eine Kleinigkeit, die mir noch fehlt. Das gibt's nicht. Das fehlt mir jetzt schon wieder, ja. Muss ich da unten mit den Dingern machen? Ähm Da noch Also weil ich da, da unten nicht. Da bringt mir jetzt da oben ins Kommen. Da bringt mir jetzt auch nichts. Dreck, ey Warte mal. Lass mich mal kurz. ich hab's. Oh, ja ja ist da oben. Gewonnen. Oh Gott. Na, ah, das war so <lacht> ich bitte um entschuldigung werde gedacht dass wir dich wirklich verwechselt haben das habe ich euch ja gesagt die ganze zeit war habe ich das gesagt Ich tut mir sehr leid ein freunde haben mir bescheid gesagt bitte nehme meine entschuldigung an in form der bezahlung für deine harte arbeit 2000 galt das heißt, nächste mal besser auf das meint ihr das war großartig oder für die ellen motiv was redest du da sie ist doch als teil der arbeit der gilde ist doch gut wärmung für die gilde oder man muss aus seinen situation immer das beste machen können hm, naja so gesehen hat es angst dass wir nicht genug zu tun hatten oder naja hier ist die lösung sagt bescheid wenn wir noch etwas für dich tun können alles klar ich werde es dem chef ausrichten wir sehen auf euch schlechtes der sternzeichen <lacht> Okay, ich nehme an, ich kann jetzt auch in anderen Lagerhäusern irgendwie was sauber machen, ne? Sauber machen. Schätze holen, meine ich so. limit kann man kommen. Scharfes Getränk, ich nehme an, das ist irgendwas ne? Wichtiges. So, egal. Ich werde natürlich versuchen, alle Dinge immer zu holen. Bei solchen Sachen Da gab es auch mehrere Spiele in Tales da. Bis also, das gibt, weiß ich nicht vielleicht ganz geht, weiß man nicht. Überall einmal übernachten. Da vielleicht im part beenden weil ich glaube ich bin jetzt in eine stunde oder so ne Na, in der nächsten folge gucken wir mal ja, tut man doch einfach hier on screen die ganzen sachen machen ne? schauen wir mal bei dieser eine stadt vorbei dessen name ich schon wieder vergessen habe und äh, ritas heimat und ja Okay, ich dachte, aber da jetzt ein riesiges Viech. Gut, dann bin ich dem Part hier, Wir speichern und ja, in der nächsten Folge sehen wir uns dann wieder, wenn wir hier auf Screen oder on Screen durch die Gegend düsen. Ja, ich bedanke mich als zuschauen und sage Tschüss bis zur nächsten Folge. Liked, abonniert, kommentiert und also was. Bye, bye.